Ja, hier. Ist Es ja. hat länger gebraucht zum Abbauen. <lacht> hey und herzlich willkommen zur siebten Folge von Baro Fight und heute mit mir als Co-Moderator und wir legen direkt los. Sehr gut. Ja. Soll ich da schon wegschmeißen? Wegschmeißen geht nämlich schon. Ja. Ähm. Um, okay, jetzt habe ich gar keinen damit überlassen. Fuck this stecken Wegschmeißen. Also, jetzt habe ich schon weggegangen. Mhm. Ich wurscht gerne mal zurück. Ja. Ist da zurück? Nein, da ist nur zurück. Hm, da ist zurück. Haha. <lacht> <lacht> <lacht> Nein. Die ja, ist also, ja wurscht. Ich habe jetzt viel. Eh zu. Kabelsband wegschmissen. Ich habe gar keine mehr Da ist zurück. Also, nehmen wir mal das Knochen mal. Okay, essen wir essen ja nicht so bringen, was Diesmal mhm. zu. Diesmal zu. Ja. Yeah. Das geht natürlich nicht. Ja. Nein. No. So, für Brote. Kennst okay, du Fake? Wow. Ich will noch mehr am Wand ziehen. Ja. So, ich hab nichts. Achso, gibt es keine Seals? <lacht> Oder liegen die gerade am Boden? Die liegen alle am Boden. Dick. Ich kriege sie wieder gleich, für sie zu fahren ist. Mhm. Tch tch tch tch tch wächst leider nicht so mit... Warum nicht? Sollen wir ganz gut mit verbrauchen? Ja. Sonst hast du ja immer einen Platz mehr. Ja schon mehr. Hä? Aber ich kannst du mehr? Keine ich Sieds kriegen? Hm. Ah, da links das Fahrrad uns wieder Ecken. what oh, the fuck? kann cool. ich Geil mal, ich kann mehr. Mhm. Und fertig. Bei ja, den Rest kostet es wie Ja. Also baue ich wieder an. Lass es anbaut, vielleicht kommst du mal irgendwann. Vielleicht komme ich mal wieder, aber das nehme ich mit. Ja. So nice. Die Seeds kannst du wegwerfen. Ja sicher. Da habe ich jetzt alles ein, was ich nicht brauche. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, dann haue ich noch ein paar Fackeln brauche ich nicht, dann zur Wolle. Da okay, schauen wir mal. Du den Howard und Cover Stack. David Daoi. Das ist Stack. Dann da oben. oder was ich was ist der wie drin. Ich hab doch die wie Friedung, okay. Karotte? <lacht> du kriegst nochmal zwei Essen <lacht> von einer Karotte. Echt? Mhm. Ja, okay. jetzt bauen wir uns mal ein schwert Mhm. Dann kann ich das auch wegschmeißen. Willst du das verzaubern? Ja, sicher. Dann verzaubern wir das ein Bauten wir anscheinend Kalabis dazu. Um, das erste Video die Schaffen Schatten ist nice. Nice. Ähm, um, dann machen wir es wieder auf. Und brauche ich noch die Insel. Wir laufen noch weiter in weiter gehen Oder. Das kommt jetzt zum Battle, schauen wir mal, wie näher ausgespielt. So, und jetzt weiter. Weiter. Stripmalner. Jetzt kommen wir da ziemlich früh, ich hoffe nicht in den Nähe. Immerhin kennen ja die Folgen, geschaut haben. Ja. Ich sage, ich gehe nach vorne und nach rechts eher diesmal. Mhm. Und ich baue dazu. Schießl. Egal. Ich wenigstens, das wäre cool. Hey, das wäre gar nicht so schlecht für Flint. Ja. Für Pfeil. Dann ähm, soll ich mich schneller äh, teamcraften. Ja. Dann bin ich fünfmal schneller unterwegs. Und die erste steht schon, ich verschaufe es heute. ja, das kann ich auch noch weg haben. Ein Flink, Flink, Flink, Flink, Flink, Noch ein Flink. Und immer schön brav am Sneaken, damit mir keiner sieht. Schau mal ein bisschen, ob sie irgendwann nochmal sieht. Ich sie so, in der gerne kann, die Ist sie auch kaum. Warte mal, ich drehe kurz um damit wir die andere Richtung auch nachschauen mhm. Oder bleibt aber gleich aufschauen. Nein, genau, sie kann. Okay. Genau, Nein. In der Richtung auch Normalerweise wenn sie deine Folgen gesehen haben, <kühm> wissen sie, dass sie so drei Folgen ich bin in halt der Höhle sind. Drei Folgen sind da, ja. Aber sie müssten auch wissen, wie sie herkommen. Ich bin ziemlich kompliziert hergegangen. Ja, das stimmt auch wieder. Rauf. Sie müssten das ziemlich gut nachgehen. Mhm. Aber, ja. Und die Koordinaten, wir sind es normalerweise auch. Mhm. Nein, normalerweise nicht. Aber ich wundere immer, warum nach, mir immer so beleidigt zu joinen. Es ist zwar das der Fanboy ist. Der Fanboy <lacht> Der, der ausgespielt sucht bestimmt. Mhm. So, jetzt haben wir ziemlich viele Dinge. Ähm, schauen wir uns Ding Cameraschilding craften da. Ja. Hä? Wie machen wir das? So? Okay. Hä? Müsste es nicht eh so gehen? kann man so. Die Spitze ist vorne. Okay, nein, alle zu wettziehen. Ja, das passt, ja. ich hole kann wegschmeißen. Ja, das passt, ja. mal. Ich habe noch gar keinen Bogen, aber so will ich will den nicht craften, aber. Der ist halt. Der liegt halt nur wenn du da, bis jetzt. <lacht> das stimmt. Vielleicht kriegst du irgendwann auch von Skiller Soll ich schauen, ob ich viel aufbinde, das so Stufe 1 oder ja, ist eh nicht so schlimm? Stufe 11? Ja, ja. ist Das hat länger gebraucht also... zum Abbauen. <lacht> dass ich so ein Glick, immer mit Silo Fisch also Zeit Schon gedacht, das ist Ich hab noch nie so viele Silo Fische angefunden, no, yeah. in einem fight <lacht> Ist echt abnormal. Okay. normal. wir also, spielen auch schwer, da wird wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass du mhm. Silo hast. Also ich ja, also noch mehr Pfeile machen. Woche auch nicht in der Woche Ich baue einfach auf auf Random Overdome. <lacht> Ist ja, die auch. Du, uh, ja. du hast ein bisschen Luck. Wenn du mal die findest, dann füllen. Dann sind ja. Das <lacht> stimmt. Ja, Iron immer. Mhm. Ich kann den Amus zwar craften, aber. Ich kann ja zwei Schwerter craften, mit den Amus und Schwerter zwei draufschmeißen. Du musst jetzt da uh, Redstone in Levels. Aber... Ja, warte mal. Okay, da kann ich schon wieder was bauen, weißt du? Ja, Und der nächste. <lacht> Crafting Table. Uh mm -hmm. oh, so, ja kann ich meine Levels mitnehmen. Ich bin wieder full zufrieden, free, dann sind wir nicht da. Ja. Ja, ich hätte gesagt, da hau ich wieder wohin. Ah sonst kannst du immer austauschen mit was du gerade brauchst. Ja, ja. Stimmt. Sonst wird es anders voll mit Coverstone oder. Jo, <lacht> ich <lacht> wollte jetzt mal Lava. <lacht> ja, irgendwie muss man Licht machen, gell? Mhm. Das kann wegschmeißen. Ja, ist wurscht. <lacht> das wird ziemlich nur falsch sein. Mhm. Ich kann so eine Kiste eben bauen, aber. Oh, Emerald, oh. Emerald. Ja. Ich muss mal kurz überlegen. Braucht man denn sowas? Haben die? Ja, ich hab. 10 hey, oder müsste das das jetzt schon zweitmal, oder? Ja, wie was Was? Also, man ich nur du jetzt noch ein Jahrzehnt Ja, das sind meistens nur einzeln zum Anfinden. Ehe, ist ja so. ich glaube Schon wieder nicht geschaut, wie lange wir, aber äh, waren wie ein Timer gestellt. <lacht> wie lange wir noch haben. Ja, aber... Ja, also. Aber mein Plan zur Zeit ist nicht zurückgehen also, ich hab ja alles mitgenommen jetzt. Mhm. Das heißt, ich baue mir einfach da und dann und ich hoffe, ich habe kein Problem mit der Border irgendwann. Weil ja. ich glaube, ich bin ziemlich am Rand irgendwo. Wahrscheinlich. Glaube ich. Mhm. Ja, langsam können wir mal wieder anfinden. <lacht> ich brauche jetzt eh nicht mehr so viel. Also, um, umso mehr, umso besser ist es natürlich. Weißt du? Was labert er? Aber. Full Deer wäre mal. Mhm. Für Levels ist das natürlich. Aber so viele Levels fahren würde ich jetzt nicht. Ich würde mal Full Deer fahren. Mhm. Und dann bin ich 4D und so Levels. Genau. E Immer wieder das gleiche. Dann nimm es halt mit die Levels. To ja, ich kann zwar mal wieder schauen, ob ich stufe 11 bin, aber wird schon Spaß ne? Und wie weit halt du neben der Border bist. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, welche Koordinaten keine Border hat. Okay. Ja, freue mich schon, dass ich irgendwann bin. Ich glaube ich erlaube. Aber noch beiden können. Oder nicht? <lacht> Keine Ahnung. Tuck, tuck, tuck. Wahrscheinlich rausgenommen von dir. Genau yes, in die andere Richtung. Genau, ja. Okay. Wir sehen uns gleich. Das gibt's ja nicht <lacht> Emerald. Jo. Er findet öfters Emerald als Dias an. Läuft von mir. Gafis. Braucht anscheinend nicht zum Verzaubern. Mhm. <lacht> Deshalb hab ich sie weggeworfen. Liegt ja an der Version. Das muss man einmal auch wieder Wissen. Ich glaube, das ist echt Lava hier nicht mehr. Boah, die nehmen wir mal kurz, weil ich schon sagt. Das war ja da vorne. Ne? <lacht> ja, das dass irgendwo da noch von denen. Oh. <lacht> ich sneak ja eigentlich die ganze Zeit, also sie schaffen mich höchstens zu finden, wenn sie mal erfolgreich sind. es wäre ja oder an der was ein Lash wird, trappen gehen würde, mhm. Da würde ich lieber zwei Team trappen. Gehen. Ja obwohl das ist halt Risky. Whisky, risky, Risky. Mhm. da ist fix immer lauter. Ja, jetzt wird es schon lauter. Mhm. Das ist eine Höhle. Nice. Wenn da jetzt wieder ein Creeper kommt. Jetzt bin ich nicht wundern. Das Sound da. Awesome. <laughs> hey, du warst schon mal. Wie? Hey, da bin ich mit dem Enderman. Alter, jetzt bin ich da in der Höhle. Lol. Hey, bin wieder zurück quasi. Quasi. Bist du Gold? Gold? Gold, Gold, Gold? Ja, das brauch ich so. Brauche Eigentlich brauche ich Äpfel noch. Hey, jetzt bin ich eh wieder da. <lacht> da. Lange her. Mhm. Gefühlt ewig, aber. Eigentlich nicht. Yeah. Ich glaube ich gehe trotzdem wieder zu dann bin ich auf Stufe alt. Bist du gerade auf Stufe Ja, da bin ich mir nicht sicher, wenn ich mich Ja. Jaaa... Darf sie da aufschneiden? Also soll ich da So. Ja, da muss ich was schauen, ob ich schon so. Ja. ja. So, Alter ja. Ja. Oh, Schwede, was <lacht> für ein Krieg. Das <lacht> war schon zwei-spurig. <lacht> Noch eine Höhe. Hast du für Osterhassen gegessen? Ja, die kannst du Wann kommen die Lava? Von oben, von unten? Hm. Nächstes eine äh, Schlucht. Da unten ist Don't miss Lava. Hm. Emerald oh, war ah, ich Alter, das ist so ein riesen Schluck, der war ist. Ah, was soll ich verdienen denn so? Mhm. Das war echt der oh. riesen Schluck. Ja. Der ist vielleicht allein. Weg mit der Taktik. Oh, das sind immer die, von diesen sind, die, sind so nicht so die Ecken, aber mhm. das ist alles eine sache also eigentlich. Alter, <lacht> um Das, das riecht alles ein. Ist <lacht> das wäre ja so geil gewesen. <lacht> Und die, mitten in der Lava, Alter. <lacht> <lacht> das wäre echt geil gewesen. Ja, perfekt, ja. Das ist so perfekt. Das wäre echt interessant. Bam. Ja. Von oben oh, ist ja so auch geschaut. Look, Disco. Normalerweise du, müsstest du mit zwei... oder vielleicht... Ja. Das nicht okay. da ist Mit drei. Der fehlt nur zwei, also. Ja. Das ist echt... Hat das ein Kassel. Der Kick mal haben. Wow. Ne? <lacht> Nochmal zu schauen, ob ich ihn nicht. Aber da unten war ja Hülle. Mhm. Oder da drüben. 30 Sekunden schon wieder? Ah, auch 6. 60. Ja, dann gehen wir mal da oben schauen. Mhm. Ja, den war aber zumindest. Ey, nur Tierhose gekriegt. Ein Spot Tier so. Nein, zwei Spots am Anfang wieder. Ja. <lacht> Was ist du für Elf, oder? Die ja. ja, so ein bisschen. dass das Wasser am ähm, zu Lava geht, bevor es über das FC und von der Zügel hm. ja, weil es bergab geht und Wasser sucht immer ja, das nächste Loch bergab. So oder? da. Ja. Entschuldigung, das ist Kraft, nein. Hier ist 5. Hier ist 5. 4, 3, 2, 1. Yo. Danke fürs Zuschauen, falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.